Hallo Vicky, wie öffne ich eine eigene APK-Datei? Ich gehe auf die App-Library, wähle statt alle Apps die unbekannten Quellen aus und habe hier meine Datei, mit der ich in meine neue Umgebung komme.